Herr Präsident, danke für ja. Ihre Zeit, äh, für eine Zeit in dieser für die EU so spannenden Phase. Wir wollen heute vor allen Dingen mit Ihnen sprechen über die Beziehung zur Türkei. Ja. Sie haben am Wochenende das Interview vom türkischen Außenminister gelesen, der sagt, wenn nicht bis Anfang, Mitte Oktober die Visafreiheit da ist, dann könnte man vom Flüchtlingsdeal Abstand nehmen. Fühlen Sie sich erpresst? Wird die EU von der Türkei erpresst? Ich fühle mich nicht erpresst. Ich möchte nur darauf hinweisen, laut dem alten römisch-lateinischen Grundsatz, dass Verträge einzuhalten, den Pacta zu Cervanda, wir haben uns mit der Türkei auch ein Abkommen in Sachen Flüchtlingsfragen geeinigt, dieses gilt das einzuhalten und die Türkei muss alle genannten Bedingungen, die wir gemeinsam erarbeitet haben, auch erfüllen. Die juristische Lage scheint da klar, aber trotzdem gab es ja eben die ganz klare Aussage, bis Mitte Oktober wollen wir die Visafreiheit. Wenn bis Oktober alle Bedingungen erfüllt sind, die wir, ich wiederhole das, gemeinsam ausgehandelt und verhandelt haben, dann wird dem auch so sein. Aber Bedingungen sind Bedingungen. Wir können nicht in Sachen Menschenrechtsfragen oder Antiterrorgesetzgebung von unserem Standpunkt abrücken. Antiterrorgesetzgebung darf nicht missbraucht werden, um Journalisten, Akademiker, andere ins Gefängnis zu stecken. Das geht mit uns nicht. Und sind Sie für das Beharren auf diesem Prinzipien auch bereit, dass Europa im Zweifel wieder in eine Situation kommt, wie im vergangenen Sommer, wo einfach hunderttausende Flüchtlinge nach Europa kommen? Also ich, ob ich dazu bereit bin, ist ja eine, eine sekundäre Frage. Es geht darum, dass die Bedingungen, die gestellt wurden, erfüllt werden. Alles weitere wird man dann sehen, aber ich habe jeden Grund zu denken dass die Türkei nicht Abstand nimmt von ihren Versprechen und von unseren gemeinsamen Vereinbarungen. Das ist einfach nicht korrekt, nicht richtig und in sich nicht schlüssig, so zu tun, also die Europäische Union unilateral von der Türkei und von ihrem Staatspräsidenten abhängig wäre. Da gibt es eine gegenseitige Abhängigkeit. Wenn Sie den Blick mal öffnen auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, werden Sie unschwer erkennen, dass die EU ein wichtiger Handelspartner für die Türkei ist. Allein letztes Jahr kamen 62 Prozent der Auslandsdirektinvestitionen, die in der Türkei getätigt wurden, aus Europa. Es gibt 20.000 Betriebe mit europäischem Kapital versehen, die in der äh, Türkei tätig sind. Also äh, einseitige Abhängigkeit sieht anders aus. Jetzt, wenn wir nochmal auf den Deal zurückkommen, die, die 72 Bedingungen, sehen Sie denn in in absehbarer Zeit irgendeine Chance, dass die Türkei diese Bedingungen wirklich erfüllt, auch nach dem, was dort jetzt passiert ist, und entsprechend die Visafreiheit bekommen könnte? Also, ich möchte die Türkei ja nicht öffentlich, auch nicht im kleinen Kreise beschimpfen, obwohl ich mit dem Erdogan manchmal sehr sportliche Veranstaltungen hinter mich bringen muss. Aber abgemacht ist abgemacht. Wenn jetzt dieser Flüchtlingsdeal doch platzen würde, und die Griechen und die Österreicher zumindest machen sich darüber auch große Sorgen, ist die EU besser vorbereitet als vergangenen Sommer? Wir sind besser vorbereitet, weil wir unter anderem ab Herbst den gemeinsamen Schutz der Außengrenzen in Aufstellung gebracht haben werden. Wir sind auch in Sachen Hotspots wesentlich von der Stelle gekommen. Die NATO hilft uns in der Ägäis, die gemeinsame Arbeit in gutem Einvernehmen, im Übrigen mit der Türkei, zu verrichten. Also wir sind besser aufgestellt, als wir das vor Jahresfrist waren. Sehen Sie auch in irgendeiner Form Fortschritte bei einer möglichen Verteilung? Weil mal angenommen, die Grenze wäre jetzt nicht mehr zwischen Griechenland und der Türkei, sondern zwischen Griechenland und äh, den nördlich angrenzenden Ländern, also innerhalb der EU. Was macht man mit Leuten, die dann mit Flüchtlingen, die in Griechenland festsäßen? Meine Sorge war über all die Monate, dass man Griechenland helfen zur Seite springt. Weil Griechenland allein, wie auch Italien im Übrigen, nicht äh, Italien, allein können diese, Aufgabe, können diese Aufgabe nicht meistern. Das ist ein europäisches, ein kontinentales Problem. Es ist einfach falsch. Erst den Zufall der Geographie zu überlassen, wer wann was tun muss, das geht nicht. Wir sind eine Europäische Union, ein gemeinsamer Werteverbund und dort gilt das Prinzip der solidarischen äh, Hilfestellung. Wenn es, wovon ich nicht ausgehe, wieder zu einem äh, massiven Ansturm von Flüchtlingen äh, in Richtung Griechenland käme, dann müssen auch die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Ihre Aufgabe gerecht werden. Aber was gibt Ihnen den Optimismus dafür, wenn man sieht, dass Länder wie Ungarn das quasi zu einer nationalen Grundangelegenheit machen, eben keine Flüchtlinge aufzunehmen, dass das demnächst anders sein könnte? Ich gehe zuerst einmal davon aus, dass die gemeinsam festgelegte und auch von Augen respektiert wird. Dann gehe ich davon aus und das ist meine Hoffnung dass es dem slowakischen Ratsvorsitz gelingen wird, auf dem Wege der Kompromissbildung die Standpunkte der einen und der anderen sich annähern zu lassen. Von welchen Ländern würden Sie erwarten, dass käme, käme es noch mal zu so einer Situation, sie eine andere Platte auflegen als im vergangenen Sommer. Wer also, muss mehr tun? Es ist, ist ja nicht so, dass alle sich verweigern würden. Es gibt drei vier Länder, die in voller Gänze nicht mitmachen möchten und diese Länder, werden in ihrer Haut und im Licht eines möglicherweise herrnbarnden Kompromisses von der Slowakei herbeigeführt, dass sie sich ihre Position neu überlegen. Ist es sinnvoll, wenn diese Länder trotzdem weiter sagen und mit Referenten, haben wir ja auch im Oktober in Ungarn, ihre Position noch weiter zementieren, dass man dann auch finanziell gegen diese Länder vorgehen muss, indem, man, indem es weniger Geld aus Brüssel gibt? Also ich halte nicht sehr viel davon, dass man im Vorfeld einer noch nicht abgeschlossenen Gesamtdebatte Drohungen ausstößt. Das hilft der Debatte nicht. Erpressung und Drohungen sind nicht Mittel der Politik. Aber was könnte diese Länder überzeugen? Der gesunde Menschenverstand. Den, der bisher aber noch nicht eingesetzt hat. Der gesunde Menschenverstand ist sehr unterschiedlich verteilt in der Europäischen Union. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir am Ende des Tages zu einvernehmlichen Lösungen kommen. Wir brauchen die ganz einfach. Jetzt haben wir vor allen Dingen über die Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan in dieser Sache gesprochen, die ähm, in der Türkei sind, aber nicht wenige fürchten angesichts der Vorgänge in der Türkei, auch dass es demnächst eventuell eine Flüchtlingswelle aus der Türkei selber, von Türken, von Kurden in die EU geben könnte. Ähm, trotz der ganzen Misshandlungen, dem Verschwinden von Andersdenkenden, hat die Kommission die Türkei gerade auf eine Liste gesetzt von sicheren Herkunftsländern. Bleibt das dabei? Es gibt äh, Beschlüsse der Kommission. In der Frage Ich sehe nicht, dass man die äh, dramatisch überprüfen müsste. Ich sehe allerdings, die Türkei in dem Zustand, in dem sie heute ist, kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Vor allem nicht, wenn sie das täte, was einige äh, anmahnen, nämlich die Todesstrafe wieder einzuführen. Dies hätte zufolge den sofortigen Abbruch der Verhandlungen. Sind Sie denn auch ohne die Einführung der Todesstrafe äh, der Meinung, dass man die Beitrittsgespräche abbrechen äh, sollte? Die entsprechenden Forderungen gibt es ja jetzt auch von ja, Regierungschefs. Ich sehe nicht, dass es jetzt von Hilfe wäre, wenn wir einseitig der Türkei bedeuten würden, dass die Verhandlungen äh, zu Ende sind. Das geht so nicht. Das müssen alle Mitgliedstaaten zwar einstimmig beschließen, dass diese Verhandlungen abgebrochen werden. Und diese Bereitschaft äh, aller Mitgliedstaaten sehe ich im gegebenen Moment nicht. Ist, Sie haben gesagt, die Türkei ist trotzdem nicht beitrittsfähig äh, in, dieser, in diesem Moment, in dieser Konstellation. Ähm, warum genau nicht? Weil es Probleme im Bereich äh, Menschenrechte gibt, äh, weil es Probleme im Bereich äh, Pressefreiheit gibt, weil es auch in mannigfaltiger wirtschaftlicher Hinsicht noch nicht gelungen ist, zum Kern der zu verhandelnden Substanzmasse äh, vorzustoßen. Äh, Erweiterungs- oder Beitrittsgespräche dauern manchmal sehr lange, im Falle der Türkei besonders lange. Sind denn aber trotzdem die Europäer nicht in gewisser Weise auch unehrlich mit der Türkei? Sie haben gewisse Interessen, die die Türkei bedienen kann, sicherheitspolitischer Natur, momentan in der Flüchtlingskrise, aber eigentlich will man die Türkei gar nicht in der EU haben. Ich meine auch die deutsche Bundeskanzlerin, äh, ist keine Verfechterin davon, um es mal vorsichtig zu sagen. In Frankreich ist ein Referendum angekündigt darüber. Wäre es nicht auch ehrlich zu sagen, wir haben gemeinsame Interessen mit euch, aber wir wollen euch eigentlich nie als Mitglied der EU haben? Ich würde so weit nicht gehen wollen, weil wir ja eindeutige Beschlüsse in der Hinsicht äh, getroffen haben und wir befinden uns in einem zugegebenermaßen schwierigen Verhandlungsprozess. Wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt, der Türkei in Aussicht stellen würde, dass äh, egal wie die Europäische Union nicht bereit ist, die Türkei aufzunehmen, dann hielt ich dies für einen schwerwiegenden auch außenpolitischen äh, Fehler. Ich bin im Übrigen auch kein äh, äh, bekennender äh, Kommissionspräsident, wenn es um den Beitritt der Türkei angeht, weil ich kenne die Schwierigkeiten und ich möchte, dass das durchverhandelt wird und ich bin dagegen, wie man das in einigen anderen Fällen auch äh, gemacht hat, dass man einfach diesen Antrag der Türkei, Mitglied der Europäischen Union zu werden, einfach äh, ohne Überprüfung durchfindet. Es könnte ja durchaus passieren, je nachdem, wie diese Verhandlungen sich weiter gestalten werden, dass die Türkei plötzlich äh, sich erst neu überlegen würde, ob sie Mitglied der Europäischen Union werden möchte. Dies hängt ja wesentlich von den Verhandlungsergebnissen ab und wenn es könnte durchaus sein, dass es einigen in der Küche zu heiß wird. Herr Präsident, ich sage ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich im Namen, ich weiß nicht von wem.